Ach nö. Vater William. Ähm. Also. Wir haben noch ein paar Schuss gedrückt. Ich folge dir. Aber nicht wieder hier das ist gar kein Problem. Ich habe eine schwangere Frau, ja. Ich greife mich an. Ich nicht an, Ja. auf dem Ausmerzer. Zwei davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugen-Leitstand die Backbordverteidigung, der Munin leitstand die, die steuerbord Und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst. In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugen-Leitstand öffnet. Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg an. Okay, so, das hatten wir schon mal auf der Minus. Oder auch nicht. Äh, doch, wo wir sind. Such den Hugin Leitstand und deaktiviert die Backbordverteidigung. Hugin Leitstand. Wo soll der sein? Gegen stand... Ähm, vielleicht? Da kommt auf jeden Fall Besuch. Alter! <lacht> Das ist drunter. Auf der anderen oh, Seite. Okay, den Flammenkugel in einem Stand, wo, wo fast zum Ende mal einen Ziel haben. Vielleicht irgendwas. Das ist ja sehr toll. Wir sind auf der richtigen Fährte. wir hier nicht erwartet. Wir könnten uns jetzt mit dem Pythongurt, dem Pfeifongurt, Python uns durch Stein gehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hier lang sollen. Scheinbar schon irgendwie. waren wir doch schon mal, haben wir haben mal Ganz am Anfang waren wir schon mal. Das sind der ersten szene im Spiel. woher ja. woher, Kommandant da bin ich jetzt so nie hier Kommandant Gestorben. Ich glaube, das hat nicht gesaved, oder? Natürlich nicht. Aber ein guter Versuch war es. Müsste dazu geben. <lacht> der war schon echt nice, der Versuch. die man niemals irgendwo sieht. und sammeln. Ich glaube, ich habe einen Weg zu den anderen Zielen gefunden. Tür öffnen. Verdammt. Verdammt. ich mal vorbei. William, ich brauche Hilfe. Beeil dich bitte. Ich bin schon unterwegs. Hier okay, wir kommen jetzt zur Die ist verschlossen. Da kommen wir auch nicht durch. Wir vielleicht oben lang diesmal? Da sind wir hier. Und? Das kann ja nur schief gehen. So kommen wir nach oben. Von dort aus erreichen wir die anderen oben die Soll ich da reinspringen? Das hat's Okay. Festhalten! Und da man nichts dazwischen kommt. Ich liebe dich, William. Oh, scheiße. Ich kann absolut nichts machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gut zum Ja, noch. Heute ist noch ein Schacht. Von dort aus solltest du den Munin-Leitstand erreichen. Dort musst du die Steuerbordverteidigung deaktivieren. Ich gehe weiter zum Odin-Hauptleitstand. Doch jetzt hier wieder schweres Gerät. die Steuerbordverteidigung deaktiviert hast. Ja, der muss erstmal hinkommen. Irgendwo sind noch Kommandant. Du musst verstellen. Du bist du Kombatant Wo versteckst du dich? Du bist hier noch ziemlich alleine hier weiter momentan ist ruhig hier Na toll. Ach, da war der Kommandant. Die neue Wahrheit. Hans ist Hauptfigur in meinen Amterbüchern. Ne, ich hab nicht. Hier muss sie zum Lesen. Hier muss noch Ah, Verteidigung deaktiviert ist. Kannst du zurück zur Truppenentsendungshalle uh, und entsendungsarm hinaufklettern? Ich bin vom Odin Hauptleitstand. Hier ist einiges los. Komm also so schnell wie möglich. Ja, ich komme. Ich habe hier Ach, du Scheiße, Roboter Stelle. Wollte mich verarschen. Das ist eine Armee von Robotern über mich. So können wir zurückklettern. Willkommen. Ja, Willkommen kommen mal dahin. Da dringend ist noch Nicht schön durch, nur einen Umgang. Ich habe die Kapseln hier. hier. Von dort komme ich dann lang. Ah, hier ist ein Arm. Du heilige Scheiße! Das muss der Odin Hauptleitstand sein. Ich komme, Anja. Am no, liebsten noch. Holy shit. besiegen, aber es ist manchmal abenteuerlich. Okay, das ist blöd. Hier. Und ein Hundi. Die Heilung ist gut hier. Oh, geht das Hundi nicht drauf. Als ob ich ihn in der Pistole gegen den ankomme. Da keine Munition mehr verdammt. Als ob das hier was wird. Hilfe. Aber oh. er erst auf meinen auf 5 Minuten gezogen. So. Meldung. Hey, Jetzt habe ich nur Poliz Pistolenmunition habe. Ja bitte. Mal ein bisschen Munition. Munition sammeln. Nach. Ich will hier weg. Dann reicht ich das hier nicht mehr aus. Bei einer Liebe. wenn mir die Runde mit Zunohs geht. Alter. Übertreib ruhig. Alter. Was haben denn die nie gefrühstückt? Das Ist heißt halt wieder nur Pistolenmunition oder was? In der Pistole gegen diese, gegen die Riesen kämpfen. Verarschen kann ich mich selbst. Munition ist was ich jetzt brauche. Aus. Ich bin noch so ein. Als nächstes. Langsam die ganze Armee ausgerottet. Spüren Sie das, General? Sie sind alt und schwach. Ihr Untergang steht bevor. Okay, wo jetzt? Wo sind jetzt? diesen Roboter. Joa. Und nun. Nö, oder? <lacht> das ist runtergefallen. Spüren Sie das, General? Sie Grund. sind alt und schwach. Ihr Untergang steht bevor. Nochmal kämpfen ich nicht mit So, rein hier vielleicht. Das kann ich jetzt gebrauchen. Ach, hier geht's hoch. Das werden wir wahrscheinlich auf den General noch treffen. Das kann ja lustig werden. Der Ausmerzer. Achtung! Ach du Scheiße! Das ähm, was? Wow. Schatz, ich glaub mir reicht's. <lacht> Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Was jetzt mit Frau Müll? Kriegen wir doch noch erledigt. Blackness! Wir haben da ein Chefschlampe. Mann, oh Mann, Frau Engel redet immer noch Müll. Aber einfach nicht mitmachen ist in ordnung sie haben alles gegeben nun zum rest von euch sind alle bereit für die revolution bereits zu sterben es ist ein guter tag zum sterben Okay, was wird da auf uns zukommen? Ich ja, mach mal zu. Kamera 3, nach links in die Totale. Stopp, Günther. Stopp. Was? Ja. Bleib hab auf seinem Liebling. Nur dann leg mal los. Mein Gott, das ist unmöglich. Oh Gott, was töten Sie mich ja. nicht. Bitte töten Sie mich nicht. Essen denn? Das ist Terror. Das ist der verdammte Terror, Billy! Der bin ich. Wir lassen alles weiterlaufen. Ich hab sie sterben sehen. Ich hab keine Waffe, wie kann ich wie kann ich schießen. Spüren Sie ihn kommen, General. Ihren Untergang. Die besten hier bis zum ja! Okay. Okay, kommen wir dahin. Ich muss es da irgendwie hinschleichen, aber... Nun, also, General, ich frage einfach mal ganz direkt. Erzählen Sie uns über Terror Billys Hinrichtung. Wie war das für Sie? Bestimmt ein ziemlich emotionaler Moment. Nun, Jimmy, ich weiß noch, als ich meinen Säbel schwang und dachte, jetzt sind wir sicher. Terra war eine schreckliche Bedrohung. Ein Dämon in Menschen Ich schalte von aus. Ich habe gezeigt, dass selbst ein Dämon unserem Hammer der Gerechtigkeit unterliegt. Ah, ja. Das wird persönlich geregelt. Für Sie, Karolina. Meine Angst. Wenn Dämonen unter euch weinen, bringen wir sie zur Strecke. Wie William Joseph Blazkowicz werden sie brennen, Ich sie keine anständigen Menschen mehr bedrohen. Haben Sie das gehört? Na? Ja? Hallo, Lady, wir haben sie nicht drauf. Das wird wohl nicht reichen. Sie ist unter Wölfen. Wölfen. Okay, er hat auf den Kopf gezielt. Und das ist unser Meine Brüder und Schwestern der Vereinigten Staaten von Amerika. Hört nicht auf diese verlogene Schlappe. Das Regime wird endlich kriegen, was es verdient. Aber heute lassen wir uns das nicht länger gefallen. Sie ist tot. Amerikaner. Amerikaner. Wo ihr auch seid. Muss reden. Ich hätte Worte der Zuversicht, wie die, wie die warmen Winde, die der General von oben herabgeschickt hat. Aber von mir erhaltet ihr keinen Trost, sondern die kalte, quälende Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass dieses großartige Land vergewaltigt. Und geplündert wurde vom größten Feind unserer Zeit. Ihr sollt eure Freiheit eintauschen und erhaltet dagegen Sicherheit. Ihr sollt niederknien vor einer neuen Ordnung euch dem Wandel fügen. Doch meine amerikanischen Brüder, wisst ihr, wer Wind seht, der wird auch Sturm ernten. Bestes Ihr stammt words. aus einem Land der Freiheit. Ihr habt gegen die alten Könige gekämpft und sie besiegt. Ihr habt euer Leben für die einfachste und reinste aller Wahrheiten gelassen. Gebt mir Freiheit oder gebt mir den Tod. Machine games. In euren Adern fließt das Blut von Revolutionären, also schwingt. Heute Nacht, eure Pistolen, eure Messer und eure Fäuste, findet eure Unterdrücker, wo immer sie sind und sagt ihnen, wir wollen nichts, rein gar nichts von euch. Heute Nacht zeigen wir jenen, die den Wind sehen, dass wir, dass wir der Sturm sind. Okay, dann machen wir die Twins. Wir wollen so schnell zwei welchen spielen. Nur ja. alles klar. Und die, der Twins Song wird bestimmt wieder klemmen. Ich liebe das. Ja, genau dieses Lied. Das ist, das ist das. Ist, ah muss drüber quatschen. Ich muss die Musik ersetzen oder einfach drüber quatschen. Ich weiß nicht, was da noch sagen soll. Schönes, ein schönes Spiel. Der 1 war toll, der 2. Bitte claimen, YouTube. Nicht claimen. In Game Soundtrack. Aber zwei 2 war wieder an einigen Stellen. Ja, auch ein bisschen schwer für mich. Schwerer als der eins. 1. Ab und habe ich mich genötigt gesehen, den Spielstand, äh, den Schwierigkeit runter zu runterzustellen, damit ich das irgendwie noch schaffe. Gerade Arena-Kämpfe war ein bisschen brutal für mich. Aber ja... Insgesamt doch mal wieder... ...ein gelungenes Spiel. War das okay? <lacht> Spitzenklasse war jetzt super gemacht. Ich war nervös, hat man's gemerkt? <lacht> Scheiße, ja. Aber passt schon. Dann mal los. Und nazis können Regime Leute. Also. Immer gut zum Entstand. Ah oh den Ring noch. Willst du mich heiraten? Oh Wir haben kein Ja gehört. Oh nein. Tja. Nazis töten auch noch einen zweiten Teil. Großartig. Und der Humor dabei. Auch immer großartig. Ich habe das damals, also Wolfenstein 2, die New Colossus. Das war der erste Teil, den ich damals... Ich habe es mir auf der Switch gekauft und auf der Switch angespielt. habe ich euch ja am Anfang gesagt, bis zu einer bestimmten Stelle kann ich das schon nehmen. bevor wir nach New York gekommen sind, war das, kann ich glaube ich schon, an dieser Stelle habe ich dann gehört, als ich privat mal gespielt habe auf der Switch jetzt auf dem PC, im Let's Play. Ja, Wolfenstein 1, Wolfenstein, The New Order. Ich muss ja ein bisschen drüber quatschen. <lacht> ich habe Angst, dass mir das geklemmt wird. Ähm, Wolfenstein 1, The New Order. Großartig. Der zweite Teil, also gerade Szenen Szene in New York. New York, ja. Bei der Bei der Hütze bei ihm zu Hause war auch großartig. In Texas. Und einiges sehen hier, New Orleans, also hat schon ein paar volle Szenen. Die große Worte fax szene war mit den Kanzler, um wo ich mir gedacht habe, wo wir uns gedacht haben, ihr bestimmt auch. Ja, da ging die Zensur ein bisschen zu weit. Das war dann auch irgendwie unnötig. Charaktere hier auch wieder. Fantastisch. Ich sag noch, mach's das. Das krieg niemals hochgeladen, dieses, der, dieser Part mit den Credits. Das wird niemals was. Irgendwelche muss da irgendwie was anderes drunter legen oder.. Das, das, das, da läuft gerade ein bekannter Hop-Song drunter. Zwar verändert, aber ...wird es zu Tode geklemmt wenn ich das, wenn das irgendwie... Ich darf das drüber reden. Hilft irgendwie. Ja. Vielleicht werde ich im Schnitt einfach die 7 Wolfenstein sieben drunter legen. Und die 7 Melodie. Titelmusik. Menü. Musik. Ja, das geht gar nicht. Da kriege ich. Da kriege ich, krieg ich einen Strike auf, auf YouTube. Und ich das hochlade auf jeden Fall danke fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet genauso viel Spaß an Wolfenstein 2 wie ich mindestens ja habt ihr noch einen angenehmen Tag haut dran ich bin raus ich tue andere Musik drunter wir sehen uns in Wolfenstein 3 wieder äh, hier New Blood oder Young Blood, wie das hieß. Das werde ich auch noch spielen. Freue mich auch noch drauf. Es gibt noch eine Fortsetzung. Die Fortsetzung folgt. Bis dann. Haut auf,